Mein Name ist Enrico und heute geht es um die App Sweetcoin. Ach ja, es heißt natürlich Sweatcoin, nicht Sweetcoin. Das ist eine äh, sogenannte Schrittzähler-App und äh, die im Prinzip belohnt euch für jeden Schritt, den ihr macht. Und wie das aussieht, wie das funktioniert und ob es überhaupt funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Und öffnen. Mhm. zugriff auf google fit braucher also er nutzt google fit hat man dies nicht dann wird das nichts mit dem zählen okay jetzt geht es nicht mehr mit deutsch weiter sondern mit englisch okay also ich muss ihm erlauben dass er meine schritte auch im hintergrund zählt er nimmt er nutzt nicht meinen standort sondern ja, weiß ich auch nicht wie er das macht äh, auf jeden Fall zählt er, zählt er meine Schritte im hintergrund und äh okay die Nummer ist der Schlüssel zur Sweetcoin Geldbörse mit der Code geschickt so da ist er auch schon 1495 so die E-Mail-Adresse 0,95 Sweetcoins also ich schätze mal 95 Sweetcoin cents sind etwa 1000 Schritte, also ein kompletten Sweetcoin sind, nicht, also sind mehr wie 1000 Schritte. So. Dein Guthaben zu erhöhen, fange an im Freien zu laufen. Dann werden wir mal aufstehen und uns ein bisschen bewegen. So, also Schritte werden nicht gezählt. Warum das? Ja, schon ja gut los. Okay, jetzt zeigt das verzögert an die Schritte. Also ich 2,95 plus das, was ich gemacht habe, die 18, 19 Cent. Jetzt 19, sehr gut. So, jetzt haben wir hier unten links sind die Angebote der ersten Woche, beziehungsweise generell Angebote, die man machen kann: 50 Prozent Rabatt etc. Dann hat man hier. Seine Wallet, also seine Geldbörse, ausgeben, Boni beanspruchen, hier kann man Freunde hinzufügen und Bonuswerbespots. Also muss ich insgesamt 500 Schritte laufen, dann kann ich den nächsten Bonus freischalten. Bei den unten, bei, bei der Leiste, bei den zwei Leuten kann man Freunde finden. Unter Kontakte kann man die einladen und hier unten rechts ist dann das Profil und ein Mover. Holen Sie sich das Troublemaker Level, um mehr zu verdienen. Preis pro Monat 1,39 Euro. Ob sich das dann lohnt? Na, das werde ich dann mal. Hier steht das. Monatlich 1,39 Euro, 6 monatlich 7,99 Euro, jährlich 13,99 Euro so man kann es abonnieren und für 30 tage kostenlos versuchen also wir können festhalten dass es funktioniert er die schritte zwar ein bisschen Zeit verzögert aber es funktioniert und die werden auch zuverlässig umgewandelt pflanze 250 bäume für 10.000 sweetcoins also 1000 euro paypal cash sehe ich bis jetzt so was andere sehe ich jetzt nicht mit der auszahlung 20.000 und ich bin bei 3,20. Also habt ihr gesehen, es funktioniert. Zeitverzögert, aber es funktioniert. Und äh, ihr habt äh, verschiedene Möglichkeiten, denn diese äh, Coins äh, zu nutzen. Ähm, entweder für diese Angebote oder für den Fernseher oder sogar für PayPal. Wobei ihr bei PayPal natürlich dementsprechend dadurch, dass das so hoch angesetzt ist, eine Weile laufen müsst. Na? Vielleicht schafft das auch ein. Ich denke mal, mancher wird das auch äh, in weniger als 34 Monaten schaffen. Das muss man dann sehen. Ich zum Beispiel habe mir jetzt die App ausgesucht, weil ich einfach mal gesagt habe, ich muss mal wieder ein bisschen was tun, mal wieder ein bisschen abnehmen. Deshalb äh, gehe ich jetzt äh, äh, täglich joggen und da lohnt sich das schon, äh, so eine App äh, aufs Handy zu haben. Und wie sich das dann weiterentwickelt, das werde ich ja dann sehen. Mal gucken, wie es dann ähm, Ende der Woche aussieht und dann gibt es ein Update. Also bis dahin momentan von mir 4 von 5, 5 Sterne. So, wenn euch das wieder gefallen hat, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like nach oben da, also Daumen nach oben. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dann. Macht's gut. Ciao. Bis demnächst.